Hi, und willkommen. mein Name ist dann über und ich bin los, ich zurück zu letzt bei Pokémon schwer Ja, es geht noch ein bisschen weiter. Ich weiß, es gibt noch was was nicht erledigen muss und ja äh, ich würde dann mal sagen wir machen jetzt ein ganz klein bisschen weiter ähm, ich bin immer noch dabei mein pogedex zu komplettieren mir fehlt eigentlich gar nicht mehr so wie ich glaube 28 pokémon für immer noch zwei kann ich noch rausholen weil ich noch ein pokémon zweimal entwickeln muss also das heißt 26 pokémon fehlen mir noch am ende des tages und ja ist doch gar nicht schlecht ne? aber erst einmal will ich mich hier ein bisschen an dem postgame content ein bisschen versuchen ich möchte zwei sachen machen eine davon ist genau hier und zwar ich will mal wissen was passiert wenn wir hier noch mal das turnier spielen ob wir dann jetzt schon irgendwie weiß nicht gegen die ganzen arena leiter noch mal kämpfen müssen und das jetzt noch mal eine ecke schwieriger sind und ja vor allem ob wir dann noch mal gegen Delion kämpfen müssen, das wäre mal interessant. weil ne? vor allem will ich aber auch ehrlich gesagt sehen, wie stark unsere Gegner sind. Unsere Pokémon sind auf Level 67 von von 65 bis 67 und ich hoffe, das reicht, um zu gucken, wie stark war eigentlich Delion noch mal. Ich glaube, der war schon gerade so stark. genau ne? ich will noch mal reinschnuppern. Ne? Also da gucken. Ich habe auch, glaube ich. Irgendwie so, ich habe mich versucht, so ein ganz klein bisschen zu informieren über einige Sachen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich in Kampfturm reingehen muss und eine bestimmte Stufe erreichen muss, um irgendwas zu bekommen. Und ich hoffe, das schaffen wir auch. Ich bin sogar ehrlich gesagt bereit dafür ein bisschen, aber dazu mehr im nächsten Part. Aber erst einmal will ich mal hier reingehen und gucken, was los ist. Wir können jetzt halt eins verstanden. Äh, warte mal. ich glaube, ich habe Animationen abgestellt. Und unten rechts habt ihr vielleicht schon gesehen erweiterungspass ja es wurde ein erweiterungspass angekündigt wo äh, mehrere neue pokémon angekündigt worden sind und ja dazu kommen wir irgendwann ein andermal weil ist noch nicht draußen glaube ich kann den sich schon vorbestellen aber ja das ist jetzt noch ein thema für einen anderen tag und ich würde sagen wir konzentrieren uns jetzt erst einmal hier auf was auch immer jetzt hier passiert Okay, oh, okay, jetzt sind jetzt einfach irgendwelche random Leute. Anscheinend das ist klar, warum nicht ähm, hat irgendjemand Glücksrauch ausgerüstet? Weil ich hätte doch gern schon so ein bisschen mehr Geld das kann man doch mal machen. Ne? Okay, ich muss dann muss ich vielleicht irgendwie in die Arenen irgendwie reingehen und man muss dann vielleicht noch mal gegen die arena leiter so kämpfen weil über muss man die irgendwie muss man die doch bestimmt ich habe keinen ich habe es keinen bock egal irgendwie muss man doch bestimmt die arena leiter noch mal wieder bekämpfen können ne? und wer bist du denn sieg und sieg habe ich mir meinen stolzer kämpfen du denkst du kriegst mich klein ich bin der champion also das ist hat eigentlich ich glaube sonne und mond hatte so was ähnliches nehmen wir nur der champion dafür war, war die gleiche musik wie im ding ist im kampf gegen die arena leiter damals damals so. 56 ok ähm, locker warum nicht Okay. Das ist jetzt nicht so schwer, jetzt wenn ich so mal so nachdenke, Stahl ist. wir kämpfe hier echt gegen so random Leute einfach nur, oder was ist hier los? Da wäre ein bisschen komisch. Den habe ich bestimmt mit einem Schlag weg. Aber okay, ich wollte mal gucken, was passiert. Wenn man hier... Oh, da wird es ne? Ja. Ich wollte einfach mal gucken, was passiert. Oh Gott. Aber der wird mich doch nicht gut damit, oder? mal gucken was passiert wenn ich hier weitermache immer reingehen und gucke äh, sonne und mond wollte ich sagen ähm, in sonne und mond wird ja gerade die äh, pokémon liga eingeführt und man ist sozusagen der erste champion in diesem spiel und äh, ich glaube wenn man irgendwie den äh, den Titel als Champion erkämpft dann sitzt man da als Champion. Wenn man irgendwie noch mal die äh, Pokémon Liga irgendwie spielt, dann sitzt man irgendwie so auf dem Thron und dann kommen andere Arena Leiter oder andere Leute und fordern einer raus, um den Titel des Champions zu erkämpfen. Ich habe sogar für irgendwie so was ähnliches läuft hier gerade. War irgendwie keinen Sinn machen, weil ah, was was hier. Boom macht irgendwie keinen sinn weil warum muss ich denn dann mit am turnier teilnehmen okay Gut, ich muss aber auch ehrlich sagen ich habe jetzt nicht so viel erkundet und irgendwie so weil ich ich glaube ich bin mal in ein zwei jahren reingegangen um zu gucken kann ich da vielleicht irgendwie weiß sie nicht arena leiter neu herausfordern noch mal herausfordern erneut herausfordern oder die arena challenge schon mal machen oder irgendwie so was. Und die paar die ich ausgebildet habe scheinen irgendwie nicht zu funktionieren oder vielleicht muss ich erst vielleicht muss ich auch erst das legendäre pokémon äh, fangen hier noch mal center oder sehr ich weiß jetzt nicht mehr welches das schwert dingen war und ja vielleicht muss ich doch irgendwie was machen aber ja ich will jetzt erst mal gucken was passiert weil ich will und wieder auch mal meine Pokémon hochtrainieren und ja, wenn wir jetzt hier reingehen und ja, gegen diese ganzen Trainer kämpfer ein bisschen Erfahrung. Eigentlich kriegen voll wenig Erfahrung, die Pokémon in der Naturzone sind stärker, die sind alle Level 60. Das ist ein bisschen traurig, Leute. Hi. Ich eine einzige Liga, ist alles im Eimer, was ich mir erkämpft hatte. Ja, kacke ne? schon auch sind mein Stahl hat er stolz das war ja der kampf gegen äh, gegen äh, rosé all over again so eine ahnung ja, von auch keine ahnung vielleicht habe ich ja glück und das ist ein normal trainer keine ahnung vielleicht habe ich ja so viel glück und vielleicht kann ich ja noch mal gegen die leon kommen, wenn ich ihr dieses turnier gewonnen habe ich wundere wie du bei arena change von sieg zu sieg geil bist Heute werde ich gegen dich gewinnen. Einfach so Randos. <lacht> okay. Ach was hast du du da? Super Ball, geweckt Brokkolos. Oh, oh, hast für ein Pokémon, dafür irgendwie perfekt. Wird eigentlich nur zu Herr von laufwechseln wechseln damit immer nicht nur Igni hier sieht, aber wenn ich Glück habe was du alles nur Stein Pokémon und ich hau alles weg. So durchgebrochen. Äh. Ah. Ja, okay, wenn ich nicht auswechseln, dann ist das nicht schlimm. So, ich bin übrigens immer noch erkältet. Hm, das habe ich schon in meinen letzten Dragon Ball Part erwähnt, dass hier ein neues projekt ist ja, wenn ich das gerne noch mal ah. ja das heißt Wow, das hätte ich jetzt irgendwie gewusst ne? ich habe mir die namen von all den mpcs gemerkt und gewusst ja dieser mpc setzt nur das ein genauso läuft das. ja ist eigentlich also ganz blind ich tue eigentlich das ist der wie ich das mache ich tue schon immer ein bisschen vorausspielen. und Ich tue mir alles merken ne? und dann tue ich so, als hätte ich das nie gespielt. Und dann komme ich wieder so zurück, nehme auf, ohne zu speichern vorher. Und dann mache ich. Das hat mich jetzt überrascht. Nein, natürlich. Nicht. Wäre voll dämlich ey ich habe schon seit Jahren auf diesem Kanal irgendwie nicht mehr ein Spiel gespielt das ich vorher gespielt hatte. Ich glaube Kingdom Hearts. ich glaube ich die einzige Serie auf diesem Kanal. Nee. Äh. Äh, ich glaube Tales of Graces F damals das mein erstes Projekt auf diesem Kanal war. Das war auch nicht blind. ich weiß nicht. War das blind? ne. Nee. Tales of sind ja war glaube ich das erste war mhm. chronicles war auch nicht bleiben mega man x8 ja, die ersten dinger die ich auf diesem kanal hochgeladen habe waren so hm, oh, sag, ja, egal. wenn Weiß auch du, mein, meine ersten projekte waren teils of Grace. erfter war mein erstes projekt Und mein zweites projekt war mega man x8 mein drittes projekt Möchte. Mein drittes Break war valkyria Chronicles. Die waren alle nicht blind. Mein viertes war Tales of Xillia und das war blind. Ja. Ich würde gerne mal wieder Mega Man X 8 spielen. also ist irgendwie so ein Spiel, da kann ich immer wieder spielen. weil du nicht, das ist, nicht. Also guten Wiederspielwert. Ich sollte mal ein paar Mega Man X Teile spielen. Ich mag eigentlich Mega Man. Wollte ich vielleicht auch mal spielen. Ich habe aber die ganzen original Originaltitel alle nicht gespielt hier, so Mega Man 1 bis Wie viele Teile es jetzt viele. Also ich habe, ich hätte eigentlich mal schwertrans einsetzen können, ne? aber was soll's? überhaupt deiner Maxen. Tun gar nicht deiner Maxen. Ne? Also die Gegner. Egal. Ähm. Ja, auch schon vorbei weil einfach irgendwie so ich halte es für wichtig, dass man bereits aus seinen jahr lang etwas zu lernen, dann ist ja gut. Vielen Dank für dieses Erlebnis, Champ. wir den Kampf in Gedanken analysieren und überlegen, was ich verbessern kann. So ihr hättet alle keine Chance gehabt gegen gegen äh, warte mal Kenjo ne das kennen Bedeutet doch in einigen Sprachen, glaube ich, äh, in einigen Sprachen in Japanisch entweder Schwert oder Faust. Ne? Also nehme ich jetzt mal an, Kampf deswegen packe ich jetzt mal Blackwing rein. Vielleicht habe ich ja recht, das wäre jetzt so gut. Ich gut mit starken dachen pokémon umgehen. aber ah, verdammt, nach bin ich also der Stärkste. Ja, okay, so wie dazu äh, habe ich überhaupt was gegen dachen pokémon Da ist immer noch so eine große Schwäche von mir schöner king Yu. Oh, was bist du denn so ein neues pokémon sen long ok durzug ähm. durzug oh, ich hätte eigentlich ich sollte eigentlich dings nutzen ne? Nee. schlangen Oh und nee. so also wie dazu er nee. nee, wird die vielleicht paralysiert ich hätte paralyse ein einset äh, einsetzen sollen maximieren deiner max weil dann hätte ich nämlich keinen schaden genommen weil dann zu einer anderen gewesen äh, sich verwandelt hätte so. Ein bisschen uneventvoll, ja. Ich habe mir ein bisschen mehr vorgestellt, aber okay. wenn ja nicht wissen können, okay. Ich wollte einfach mal gucken. Der nächste Part wird definitiv spannender. Das kann ich schon mal so versichern. Und auch nicht so einfach. Ja, wir, wir haben neues Pokémon gesehen, also das ist auch schon mal was, ne? So, äh, ich bin jetzt in einer sehr blöden Situation hier. Ja. Drachen Pokémon? habe ich was gegen Drachen Pokémon? Ich habe was gegen dich. So, mal, ja. Wow. Ja, tun leute die tortonados haben immer nur diese attacke einsetzen hab ich irgendwas mit habe ich irgendjemand der ziehen kann oder so ja, zwei kehrt wenn jetzt weil dollar will voll blöd ja, wenn ich glück habe gehst du kopfstoß und aber selbst jede menge schaden das ist aber sehr effektiv so wenn ich glück habe gehst du damit drauf das gar nicht ding ein sehr gut ja, viel schaden nämlich die hälfte trotzdem nee. also eine menge 40 prozent oder irgendwie so was max sie mal axt, axt. überbrückung ich gar nicht, mehr die Fähigkeit von Links ist. Ja, komm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich wollte das zwar noch so. so. wenn ich jetzt treffe, ne? Dann... Gut. auf jeden Fall weg. Oh, so, und ich bin jetzt auch weg. Alles klar, Leute. gut Nacht. <lacht> okay drache oh ja ich kann ja mal aura Rad zeigen das ist nicht schlecht wo haft näher was sogar wird schlimmer sein können vom typ her so Aura Rad. mit der, der backen taschen gespräche energie kraft der gegner anwender an und erhöht seine initiative Typ der attacken vom morpheus form ab wir sind gerade in der normalen Form, also Elektro. Wenn man in der Unlichtform sind, sage ich mal... Uh, okay, das muss ich nicht. Dann verweist jeder diese Attacke in der attacke da finde ich ist irgendwie nicht schlecht. Ja, jetzt wo ich das an. das hast, da hast du sozusagen zwei Attacken. Der Preis von einem Initiative steigt sogar. jetzt ist sehr gut. Ist auch gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Kann man ja mal machen. da So, jetzt irgendwas. Peskaron. Oh kenne ich dich? wie äh, ich hier schon mal gesehen? weiß ich nicht, hier Pokémon? Das weiß ich, aber das ist mir jetzt nicht bekannt vor oder kommt zu bekannt, ich weiß nicht. <lacht> na, no, jetzt sind wir schon fertig hier mit denen. außer kommt noch irgendwas. Ja nach. So oder so, das war jetzt nicht so größer rauskommen wie der alte das heißt, ich konnte das voll von dach pokémon nicht ausschütten. Aber Delio, ich weiß gar nicht mehr, welches Level war Delio und er war doch irgendwann 66 oder so. Das heißt, wir hätten doch sowieso keine Chance gehabt. nicht gerade muss ich der lage sein, dass politische Pokémon zu nutzen. Tschüss. Und hier ist das Ergebnis des Finales. Herzlichen zum Sieg. Hier bitte dem kleinen Gewinn entgegen. No. No. Oh, der Champ. Von mir gibt es auch einen super. Nein, hyper. Herzlichen Glückwunsch. Wenn mich dann auch so mitgenommen möchte ich das hier als Belohnung schenken. Ein Wunschbrocken. Okay. fünf schon auf deinen nächsten Besuch. Okay, dann kann ich wieder machen. Alles klar. Weiß nicht, was ich davon halten soll jetzt relativ einfach. Ich habe mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, aber okay. Da kann irgendwie nicht sein. Vielleicht muss ich irgendwie die Arena-Leiter irgendwie so freischalten. In Pokémon... Äh, äh, Saphir? Robin? Markt? Da hat es ja immer von der arena Telefonnummern und... Nee, warte mal. Bei den hart Gold Soul Silver. Naja, jetzt könnt ihr übrigens auch mal sehen, was hier noch Neues ist. zwar können wir nämlich hier oben übrigens besser hat man in der zeit die chance ein relativ seltenes pokémon zu treffen da gehen wir mal hin und das ist irgendwie weil ich nicht per free update irgendwie so gekommen glaube ich wenn ich mich nicht irre ist ironisch ist ich habe das pokémon schon was man da vielleicht finden kann weil ich viel zaubertausch gemacht habe also ja ich weiß wahrscheinlich schon welches pokémon es sein wird aber damit ihr es schon mal sehen könnt gehen wir mal hier ich will auch immer speichern wir haben sowieso nichts erreicht also ja kann ich ruhig speichern da 372 130 stunden äh, das meiste davon ist irgendwie so weiß nicht ev training von einigen pokémon also ja es dauert halt ein bisschen Deswegen wollte ich auch erstmal aufnehmen, um meine Zeit zu verkürzen. im nächsten Part erfahren, wieso. So, jetzt zurück zum zur Rüstungsinsel ist eingefahren. Wer oh, bist du denn? Wir bin alle Fahrgäste, die im des Rüstungspass sind, jetzt einzusteigen. Wer bist du? Warum bist du so putzig? Könnte ich bitte einen Blick auf Ihren Rüstungspass werfen? Hihi, aber natürlich hier ist der. Vielen Dank, einen Moment bitte. Oh, ein Ui, oh, da hat wohl wieder einen bilder von der Rüstungsinsel gefunden. Auf der Rüstungsinsel leben viele Fliegmann, manchmal reisen welche von ihnen hierher. Vielleicht wollen sie auch große weite Welt decken. Siehst du gerade etwas. zuerst mal ein Galaflegmon. Bei der Farbe seines köpfchen muss man gleich an Curry denken, oder? Ist es nicht super süß, Flick. Du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Wenn man den Weg blockiert, bekomme ich Ärger mit dem Fahrgästen. Es ist eindeutig zu schwer, um es einfach wegzuschieben. schieben es gleich für uns fangen, ich Wirst gegen gegen man kämpfen, um es zu fangen, ja, Flick? mit dem nichts hier mal das soll so ein art vorgeschmack sein zu was uns in diesen pass hier erweiterungspass erwartet level 12 Ne? Ja sie man möchte noch mal neu fangen wahrscheinlich einfach nur um ein richtiges wesen und also was zu holen also ja in der pc box geschickt ich würde auch gerne wissen wie die entwicklung von dem teil aussieht vielen dank dass dafür gesagt dass man hier wieder ohne probleme durchkommt wow wie toll wie das fliegt man eben gefangen das war ich total cool entschuldigen sie bitte die Verzögerung, an ihren rüstungsplatz ist nicht auszusetzen Jetzt steigen Sie ein der Zug zur Rüstung in kurz ab? Beachten Sie bitte, dass Sie unterwegs einmal umsteigen müssen. Alles gleich hin. Ich mache wieder mal auf zur Rüstung ein paar seltene Pokémon zu fangen und etwas zu trainieren. Vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder. Also dann nee, ist voll 50. ich will die Knuddeln. Ich habe keinen Pokédex-Eintrag bekommen. Übrigens weiß dieses pokémon hatte ich schon vorher aber damals habe ich auch keinen ähm, damals hatte ich aber auch keinen links bekommen kein äh, Pokédex eintrag deswegen ja ähm, jetzt ein paar spoiler vielleicht zum nächsten mal oh nein da gehen wir darüber so, nein so sieht man ja mein box management management ähm, so völlerei kaut sich hat robusten Körper. So, wenn ich mich nicht irre, war auch pflegmann Wasser sicher, ne? Und das Ding ist notsicher. Und ja. Ich will ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, wie die Entwicklung aussieht, deswegen machen wir mal folgendes. Ich hoffe, ich habe genug. Weil ich will das alles natürlich mal kurz sagen. Ich werde sowieso nicht hier noch speichern nach diesem Part, also einfach nur, weil ich das Ding noch mal neu fangen will. Ja, ich hoffe das ding entwickelt sich auch so per level oder so Ach, hey. ja alles gut tage lieb ja Boah. hat noch nicht mal was sich entwickelt ja da tut sich noch nicht mal entwickeln Nö, okay. Wie sich das Ding Vertausch, mit Stein, stimmt, wieder irgendwas komisches ne? ja. oder per Zuneigung oder irgendwie sowas? was. Ja, okay, gut, das war was hat für diesen Part ist. Jetzt nicht viel spektakulär passiert, ne? also aber was soll's. es ähm, im nächsten Fall wird es ein bisschen spannender zugehen und ja, wahrscheinlich auch etwas schwieriger. In dem Sinne sage ich dann, hoffe ich, hat sich der Part trotzdem gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Hinterlassen, like, ein Abo, ein Kommentar und nein, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao, ciao.